Darüber müssen wir jetzt einfach mal reden. Beim Durchklicken durch die aktuellen Newsbanner im Internet sprang mir eine Schlagzeile der Berliner Zeitung sofort ins Auge: Warum die Ukraine Zelensky stürzen würde, wenn er einen schnellen Frieden schließt. Auf diesen Titel, bei dem ein ja nichts anderes suggeriert wird, als dass die Ukrainer keinen Frieden haben möchten, folgt ein über mehrere Seiten anspruchsvoll geschriebener Artikel. Und der normale Leser klickt wohl bereits nach den ersten Zeilen weg, weil ihm die Ausdrucksweise und komplexe Formulierung im Alltagsstress überfordert. Doch in diesem Zeitungsartikel zeigt dann der Autor einen Konflikt auf, welchen er in der deutschen Gesellschaft sieht. Zwischen denen, die einen sofortigen Frieden zwischen Russland und der Ukraine möchten und denen, die dies als Ungerechtigkeit sehen würden. Ungerecht in einem weltpolitischen Zusammenhang. Da man ja Russland dem Angreifer in gewisser Weise recht geben würde. Und schließlich versucht der Autor, den Leser zu überzeugen, dass sofortige Friedensverhandlungen wohl nicht unmoralisch seien, aber aussichtslos und deshalb unpolitisch. Okay, verdauen wir das mal. Spätestens bei diesen Aussagen sollte nun dem Hinterletzten klar geworden sein, dass es nicht, jetzt nicht und vorher nie um die Menschen vor Ort ging, würde man in ihrer Gesinnung entscheiden, wäre doch eine Friedensverhandlung ab möglichen Zeitpunkt sofort umgesetzt worden. Das nächste ist, wie kommt denn der Schreiber darauf, dass wir in Deutschland da gespalten seien? Also wenn ich in meinem Umfeld die Frage stellen würde, würde wohl jeder einen Frieden bevorzugen. Es sei denn, es ist jetzt jemand, der bereits so unselbstständig geworden ist, so ohne eigene Meinung, dass er nur noch nachplappern kann, was er ja zuvor aus dieser Kiste gehört hat oder gelesen. Doch sind es nicht die Medien und Journalisten, welche die Spaltung, diesen anderen Sachverhalt reinbringen? dass es moralisch wichtig sei, einen Krieg zu führen. Oder wie er hier geschrieben hat, Friedensverhandlungen seien wohl nicht unmoralisch. Hört ihr den Unterton? Nein, es ist womit das Moralischste, was du tun kannst, Frieden schließen. Jeder, der Frieden liebt, weiß das auch und stimmt mir hier voll zu. Auch wenn es dein größter Feind ist oder war, du schließt Frieden. des Friedenswillen, natürlich. Wie kommt dann dieser Journalist darauf, dass die große Masse, die eigenständig denkenden Menschen das anders sehen? Dass wir da gespalten sind? Was maßt er sich denn an? Wer ist denn dieser... Klaus Bachmann überhaupt. Denn man denkt ja schnell, vielleicht ist das irgendeiner, vielleicht mit so einer eigenartigen politischen Einstellung oder der hat dann so einen Einfall und dann schreibt er den Artikel. Nee, nee, nee, das ist viel interessanter. Wir schauen uns mal an, wer dieser Autor ist. Ich bin jetzt hier im Wikipedia-Eintrag, Journalist, Historiker, Politikwissenschaftler und dann Leben, Korrespondent verschiedener Zeitungen. Aha, hier, Vorstandsmitglied der stefan batory stiftung Das macht hellhörig. Schauen wir uns doch mal an, was diese Stiftung macht. Die Stefan battori stiftung ist eine unabhängige, nicht kommerzielle, nicht Regierungsorganisation mit dem Status einer gemeinnützigen Stiftung. Und so weiter. Also wenn du etwas gut und unabhängig wirken lassen willst, dann musst du es genauso schreiben. Damit ja keiner auf eine andere Idee kommt. Eine unabhängige, nicht kommerzielle, nicht Regierungsorganisation, gemeinnützig und so weiter. Okay, also wie unabhängig ist diese Stiftung nun? Sie wurde von dem US-Amerikaner George Soros gegründet. Den kennt ihr, oder? George Soros erklärte einmal in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian, dass das, was in der Ukraine geschehe, sein bestes Projekt sei. Klar TV hat über ihn bereits einige Sendungen ausgestrahlt. Zum Beispiel diese eingeblendete. Und so schließt sich der Kreis. So unabhängig ist also dieser Reporter. Das ist jetzt gerade mal so schnell durch ein paar Klicks offenbar. Und dann merkt man, das hängt doch alles zusammen. Dieses Netzwerk, dieser Oktopus, wie er in der zuletzt ausgestrahlten Sendung von Tim Gehlen gezeigt wurde, ist dann doch viel realer, als man vielleicht denkt. Also wenn du die Welt besser verstehen möchtest, dann schau dir die Sendung an, aber auch alle anderen gut aufbearbeiteten Sendungen von klarTV. Verbreite sie bitte in deinem Umfeld. Und möchtest du mithelfen, diese Zusammenhänge aufzuklären und zu veröffentlichen, dann melde dich doch bitte über das Kontaktformular von klarTV. Danke.